In LimeSurvey können Sie sich die Antworten auf Ihre Umfrage ansehen, auch während die Umfrage noch läuft und auch ohne die Ergebnisse exportieren zu müssen. Und dafür können Sie hier oben klicken auf Antworten, dann Antworten und Statistik und dann finden Sie hier die Möglichkeit, die Antworten einzeln als Liste anzuzeigen oder hier die Statistiken. Hier gibt es jetzt ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, wie die Statistiken dargestellt werden sollen. Und da das am Anfang ein bisschen unübersichtlich ist, empfehle ich Ihnen erstmal den einfachen Modus zu wählen. Und dann bekommen Sie zu allen Fragen einfache Balkendiagramme und können sich einen ersten Überblick verschaffen. Wenn Sie es dann genauer wissen wollen, können Sie hier auf den Expertenmodus gehen. Und da kann man dann genau einstellen, welche Statistiken dargestellt werden sollen. Zunächst mal macht es meistens Sinn, hier erstmal alle Antworten auszuwählen. Und hier auch alle Fragen auszuwählen. Alternativ kann man unten auch einzelne Fragen auswählen, indem man jeweils die Häkchen setzt. Dann kann man hier unten auswählen, ob das Ganze als HTML, also hier auf der Seite direkt angezeigt werden soll, als PDF-Datei oder als Excel-Datei. Ich lasse jetzt hier die Voreinstellung HTML und lasse auch sonst alle Voreinstellungen und wähle dann hier oben Statistik anzeigen. Dann werden diese Statistiken generiert und ich kann mir die hier direkt auf der Seite anschauen. Soweit als erster Einblick zu den Statistiken in Leipzig.